Ja, herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Web Talk, H5P, mehr als interaktive Inhalte erstellen. Da geht es eben nicht darum, ähm, ja, wie erstelle ich Inhalte mit H5P, sondern so ein bisschen darüber hinaus, äh, weil es da diverse Sachen gibt. Und es geht ja auch H5P, ist ein Open-Source-Projekt. Und da kann man ganz viele schöne Sachen machen. Äh, wenn man nämlich was beitragen will, kann man unter anderem Fehler melden. Und man kann sich auch Funktionen wünschen oder die natürlich selber programmieren. Und wir gucken uns heute mal an, ähm, wie man dann gut Fehler meldet oder gut Funktionswünsche äußert, weil man damit den EntwicklerInnen nämlich durchaus Zeit sparen kann. Und ich habe mir so manchmal überlegt, für, für mich ist das natürlich so der, ich komme von der Entwicklerseite und für mich ist das manchmal so, wenn ich das übersetzen müsste, was ich so erlebe, ähm, versuche ich euch das mal klar zu machen. Für mich, mir kommt das manchmal so vor, ähm, oder an, an, muss man so anders anfangen. Stellt euch vor, euer Auto ist kaputt. So. Und entweder ihr könnt selber am Auto rumschrauben, dann ist das gut, dann macht ihr das selber. Die meisten können aber eben nicht programmieren und sind nicht so fett. ist ganz klar. Ist noch nicht das Problem. Also das Auto gebt ihr in die Werkstatt und äh, da guckt sich das jemand an und dann repariert, dann kriegt ihr das zurück. Und das geht natürlich nicht bei eurem Rechner oder bei dem, was ihr habt. Auf die Idee kommt man nicht. Man könnte natürlich einen Link teilen. Und die meisten schreiben dann eher sowas, ja, hier H5P geht nicht, schicken vielleicht noch so ein Bildschirmfoto mit, mit einem also wo ich eine leere Seite sehe im Wesentlichen. Und die hilft dem Entwickler jetzt überhaupt nicht, irgendwie einen Fehler zu finden. Und das ist, so als ob ihr eben jemandem in der Werkstatt ein Foto von eurem Auto sch schickt, das irgendwo steht und nicht fährt. Und ihr fragt, warum fährt mein Auto nicht? Also nur um das mal so zu verdeutlichen. Das ist so manchmal das Problem, vor dem man steht. Und dann muss man halt fragen und nochmal fragen und macht so ganz viele Schleifen. Und äh, das ist halt sehr umständlich. Wie gesagt, ist klar. Erstmal, ihr könnt natürlich euren Rechner nicht irgendwie zu einem Entwickler schicken, der da drauf guckt. Zum Link teilen geht natürlich. Von daher ist das, ist das schon verständlich. Nun müsst ihr euch überlegen, was da passiert. Da ist ja jemand, der schenkt euch Zeit, weil das ja niemand äh, hauptamtlich macht. Ähm, in der Open-Source-Pack, in der Regel zumindest. Und ähm, ihr kostet Leuten Zeit. Und einfach um äh, den Leuten, an die euch was Gutes tun, ein bisschen Zeit zu sparen, wollte ich euch auch mal zeigen, wie man das vielleicht ein Tick besser oder strukturierter machen kann. Und dafür legen wir einfach mal los. Ich teile mal meinen Bildschirm. Ich sehe gerade ich einfach noch ein bisschen höher gehen. So, also das ist mein Bildschirm. Ich habe mir gedacht, wir machen das mal so. Wir produzieren erstmal einen Fehler, den wir dann auch tatsächlich melden können. Und der ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen. Das ist etwas, was ähm, jetzt auch nicht jeden Tag passiert, aber ist mir schon mehrfach untergekommen, dass Leute eben verwirrt sind. Und dann habe ich auch gleichzeitig schon mal einen Fehler direkt erklärt, wo er herkommt. Also was ihr hier seht, ist die Seite der ZUM. Da läuft halt ein, ein H5P, die ZUM ist die zentrale Unterrichtsmedien. Und da kann man H5P-Inhalte erstellen. Und das ist einer, den habe ich mir heute angeguckt. Der ist halt da. Der ist auch gut, da funktioniert auch alles. Äh, was ich jetzt hier aber vielleicht machen möchte, was einige Leute tun, ähm, die möchten den woanders einbetten, das machen wir einfach mal. Also wir würden hier, ne, wie ein normaler Anwender, auch auf Einbetten klicken. Da muss man sich diesen Code-Schnipsel hier rauskopieren und da muss man den halt irgendwo in so eine HTML-Seite einfügen. Und damit das ein bisschen schneller geht, habe ich jetzt einfach einen WordPress genommen. Da könnte ich natürlich auch H5P irgendwie installieren, äh, aber ich bette das einfach mal da ein, weil es jetzt schnell zu zeigen geht. Also, WordPress müsst ihr nicht kennen, da müsst ihr jetzt nichts merken, das ist jetzt ein quasi nacktes WordPress. Da äh, möchte man jetzt vielleicht so, ein, so einen Beitrag anlegen, der heißt hier Post. Ähm, den füge ich jetzt einfach hinzu. So. Und dann muss man hier in WordPress, ich weiß gar nicht, ob man es muss, aber ich gehe erstmal in den Textmodus und da kopiere ich jetzt diesen Code-Schnipsel rein. Also H5P und äh, wenn ich jetzt mir das Ding angucke, dann würde ich erwarten, dass er mir jetzt den H5P-Inhalt anzeigt. Dafür ist jetzt ja das Einbetten da und das macht er aber nicht. Er zeigt mir jetzt hier schon ähm, so ein graues Fenster. Jetzt könnte es ja vielleicht daran liegen, okay. Ähm, ähm, ist jetzt noch die Vorschau, geht irgendwie nicht. Also, ne, wir, wir, ja auch mal, wir können es ja auch mal richtig irgendwie angucken. So, Aber wir haben ja auch so ein graues Fenster. So mit so einem kleinen, traurigen Gesicht drauf. So, und jetzt könnte ich das halt melden. Jetzt könnte ich einem Entwickler sagen: Hier, es läuft nicht. mache einen Screenshot, ein Bildschirmfoto davon, schick dem das. Warum geht das nicht? Dann sagt er, also ich will den Inhalt einbetten. Dann sagt er, ähm, kann ich noch nichts sagen. So, also gucken wir uns mal an, wie wir das jetzt vielleicht ähm, vernünftig melden könnten, so dass ein Entwickler auch gleich weiß, aha, wo ist das? Wo ist das? Und ähm, möglichst gar nicht mehr so viel nachfragen mussten. Hast du dies gemacht, hast du das gemacht, kannst du das nochmal erklären? So, das macht man in einem Rutsch. So, und wie man das normalerweise macht, wie man H5P oder wo man H5P-Fehler meldet, ähm, das ist eben h5p.org. Da gehe ich jetzt drauf. Das ist diese Seite. Ähm, da gibt es hier oben rechts, das Forum und wenn man da drauf klickt, äh, findet man halt verschiedene Rubriken und da sieht man auch schon, also Bugs in Content Types wäre jetzt ja irgendwie sowas. Ne? Das jetzt wissen wir vielleicht nicht, aber es gibt jetzt für Fehler nur dieses eine. Bugs in Content Types also so ein gutes Forum und tatsächlich ist das Schöne hier oben drüber ist tatsächlich auch schon so eine kleine Anleitung, was man eigentlich tun sollte und ihr könnt euch mal einen Spaß machen, so ich die, die einzelnen Beiträge durchgehen, das macht kaum jemand und was dann passiert, muss jemand nachfragen, hast du das gemacht, hast du das gemacht? bis man dann so den Fehler gefunden hat, was dann häufig dann äh, viel einfacher wäre, wenn man diese ganzen Informationen schon hätte. Und äh, ich lege jetzt einfach mal für euch ähm, für unseren Fehler, den wir jetzt gerade erzeugt haben, äh, so einen Fehlerrapport an und gehe das einfach Schritt für Schritt durch. So, mal gucken, ob wir die Magie hier hinbekommen. Äh, natürlich nicht. So haben wir sie. Also ich habe jetzt auf der linken Seite, damit ich quasi äh, spicken kann, was ich jetzt eintragen sollte, habe ich mal diese, diesen Fehlerrapport. Und ich würde jetzt einfach nochmal hier in das Forum gehen und äh, lege einen Beitrag an. Und dann schreibe ich quasi mit euch zusammen. So, da ist das Forum. Ähm, Steht da natürlich tauchenweise Sachen vor. Ähm, gut, ein guter Titel ist immer schon ganz schön, um, um einzusortieren, wo kommt das näher, wo kommt das denn hin. Also idealerweise schreibt man da schon mal den Inhaltstyp rein, um den es geht. Ähm, und ich schreibe mal Potential Problem with h5p when embedding und der Inhalt war ähm, mark the words, so, na, aber Potential kann man auch weglassen, Es ist ja wirklich ein, ein wirkliches Problem, also Problem mit viel, wenn man mark the words embed, das haben wir ja gerade, so und jetzt können wir im Prinzip, ähm, kann man sich hier das ganze Ding hier als Vorlage schnappen, na, einmal rauskopieren, das ist am einfachsten, so, haben wir es hier einmal drin, diese einzelnen Schritte, vielleicht können wir die auch nochmal so unterteilen. Ähm, können wir jetzt einfach abhaken. Also das Erste, was immer ganz gut ist, äh, wenn man beschreibt, was man denn gemacht hat, um, also bis der Fehler aufgetreten ist. Und ähm, vielleicht hätte ich das nicht mit Bullet Points machen Das hätte ich mir überlegen können, vorher. ich nehme die nochmal weg, wir machen es einfach so und hier machen Bullet Points drunter. Also, äh, was haben wir denn gemacht? Das habe ich natürlich schon vorbereitet, das tippe ich jetzt nicht live, das wäre für das Video ein bisschen langweilig. Ähm, aber ich scrolle einmal. So, da. Also, ich kopiere das mal hier rein. Also, das haben wir im Prinzip gemacht. Ne? Wir haben sind erst auf diese Seite hier gegangen und haben dann auf Einbetten auf Deutsch geklickt, haben diesen Code rauskopiert, haben den in eine WordPress-Seite eingefügt. Ähm, das ist der Iframe-Code und ähm, dann haben wir uns das angeguckt und es ist nichts passiert. Ähm, so. Was man jetzt nicht. Achso, ich habe einen vergessen. Bevor man anfängt mit diesem Ganzen, sollte man natürlich schreiben, was, was das Problem ist. Das habe ich. Ach, das kommt davon, wenn man zu schnell ist. Äh, oben drüber. Oben drüber natürlich, hallo Leute. Ähm, ist ja eine Community. Da ist jetzt nicht irgendwie die Firma Jubel, die da die ganze Zeit äh, reingucken soll. Das ist eigentlich jetzt Community Forum gedacht, wo einem andere läufen, äh, andere Leute helfen sollen. Und man begrüßt die also erstmal und beschreibt kurz, was ich gemacht habe. Äh, ich habe das versucht, da einzubetten und ähm, ging jetzt nicht. Und dann schreibt man, okay, was hat man denn gemacht? Ähm, ich sehe halt dieses graue, graue Fensterchen. Was hat man denn gemacht, um da hinzukommen so Das nächste, was dann ganz gut ist, in diesem Fall ist das wahrscheinlich gar nicht so relevant, aber das weiß man ja als, als Unbedarfter nicht so, sondern man hält sich jetzt strikt einfach daran, äh, welche Version von WordPress oder Moodle oder Drupal oder was auch immer ist, hat man denn da genutzt? Und da waren jetzt, waren jetzt zwei Plattformen im Spiel. Äh, das eine war... Äh, das sieht alles noch ein bisschen unschön aus. Naja. Ähm, das eine war apps.zum.de. Da wissen wir das wohl so in der Regel gar nicht. Bei dem WordPress könnten wir jetzt nachgucken. Es äh, wäre 5.5.3. Das kann ja relevant sein, dass in einer Version vielleicht mal was kaputt gegangen ist oder so. Oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Das hilft halt den, den Entwicklern, das schon mal einzusortieren. Dann auch manchmal eine spannende Frage, ist das dann auf einem Desktop-Rechner passiert oder auf einem Mobilgerät? Ähm, macht dann häufig Unterschiede, wenn es um den Browser geht. Gar nicht so sehr um die Plattform, aber das hilft das schon mal um das einzusortieren. Und gut, bei uns, also könnten wir jetzt auch gucken, aber das Problem würde, würde immer auftreten, also auf beiden. So, dann würden wir sagen, ähm, welcher Browser war das denn ne? und äh, worum wir das probiert? Ich kann euch sagen, es würde auf jedem Browser genauso aussehen, ne, wenn wir das jetzt ausprobiert hätten. Das wäre überall gewesen. Also, äh, ist schon mal ganz spannend. Also, Jetzt, das würde dem Entwickler schon mal helfen, okay, es ist auf jedem Browser, ähm, es ist auf jedem Gerät, ähm, vielleicht liegt es tatsächlich, also entweder ist es wirklich ein Programm, Programm, das kann man schon darauf hindeuten, dass es gar nicht am Browser liegt, sondern an was anderem, wenn es halt überall auftritt, Dann ist was grundsätzlicheres. So, dann, äh, ja, von plugin version die könnte man sich ähm, natürlich raussuchen, aber meistens reicht es einfach, meistens ist ja die aktuelle, dann schreiben wir einfach latest dahin. So, dann ähm, nächste Frage. Bei welchem h also welchem Inhaltstyp war das? Haben wir eben äh, oben schon beantwortet, aber der Vollständigkeit haben wir. Schreiben wir es nochmal rein. Mark the words. So, und jetzt, jetzt kommen so zwei spannende Sachen. Und der nächste, das hier, das ist eigentlich der spannendste. Ich mache das ähm, gleich nochmal ein bisschen schicker vielleicht. Also, der fragt jetzt. Also, seht ihr auch links nochmal, leider ohne Link oder irgendwas. Das ist, das ist wirklich verbesserungswürdig, ähm, weil Leute, was ist denn diese Browser-Console-Error? Also, was, was ist denn das? Und ähm, da gehen wir jetzt nochmal zurück auf um, unsere Seite mit dem kleinen Problem. Das ist die hier, die mache ich auch nochmal groß. So, der Trick ist nämlich, jetzt ähm, haben diese Browser schon ähm, für die Entwickler so ein paar Werkzeuge und es äh, ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, wie da hinkommt. Bei den meisten Browsern, bei Firefox, Chrome und Edge, ist das ein Druck auf F12. Ähm, jetzt muss ich nachgucken. Ich habe es nochmal rausgesucht. Bei Safari ist das strg und I. Und das heißt der Webinspektor. Also, wenn man das aufruft, kommt man dahin. Und falls jemand Chrome benutzt, da ist das STRG-SHIFT-J. Also, machen alle so ein bisschen anders. Meistens das war wie gesagt, F12. Und da drücke ich jetzt mal drauf. So, und dann ähm, sieht man hier oben ganz viel Krams, den brauchen wir überhaupt nicht. Das Spannende ist diese Konsole hier unten. Ne? Da steht auch Console. Oder wenn man hier oben nochmal auf Console klickt, dann sieht man auch nur das. Und äh, dieses Ding ist so ein kleines Zauberwerkzeug, weil es, ähm, ihr seht schon, da ist eine rote Nachricht drin und das ist genau das, was jetzt spannend ist für den Entwickler. Da könnt ihr auch mal nachgucken. Das ist hier ein bisschen kryptisch. Manchmal steht da aber auch ähm, ziemlich klar drin tatsächlich, woran also woran es jetzt gerade gehakt hat, wenn man, das liest, kann man es schon erahnen, Irgendwie, eine Datei konnte zum Beispiel nicht geladen werden, dann weiß man schon, oh, das ist vielleicht das Dateisystem, äh, kann vielleicht selber nochmal gucken. Gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich sehr kryptisch, also was heißt das? Wir würden das jetzt einfach mal rauskopieren. das rote, können auch alles nehmen, aber das rote reicht dann meistens. Das kopieren wir raus und dann gehen wir zurück zu unserem äh, Fehlerreport. Ah, ich mache nochmal äh, Seite an Seite. Upp. So. Dann kopiert man, also das, was da in dieser Konsole drin ist, kopiert man raus und haut das einfach so, wie es ist, damit rein. Und das ist die Nachricht, die wir bekommen haben. Ähm, so, das, das ist jetzt die, die Browser-Seite, dann für die Entwicklerinnen oder die Admins. Ähm, es gibt auch noch sowas wie PHP-Fehlermeldungen, da muss euch vielleicht ein Admin helfen, aber da können, gerade wenn es um, um Dateisystem-Sachen geht oder Datenbank-Sachen, da können da mehr Details drinstehen. Aber wissen wir nicht, wir können auch gar das ist kein Problem, sowas reinzuschreiben. I don't know. One ist. So, das ist überhaupt kein kein Thema. So, das nächste, was wir machen könnten, ist halt noch ein Bildschirmfoto. Ähm, steht ja if it's a visual problem, jetzt ist die Frage, ist das ein visuelles Problem? Weiß man vielleicht nicht. Äh, hat man gesehen? Ja, ist natürlich irgendwie. Uns wird das visuell angezeigt, aber ist jetzt nicht irgendwie ein Buchstabe, der verrutscht ist oder ein Icon, das an der falschen Stelle hängt oder sowas. Das wäre so ein visuelles Problem. Dann machen wir einfach mal irgendwie so drei Striche. Also für nichts. Und dann noch so die Sachen, ähm, hat man vielleicht, das, das, das ist eigentlich gar nicht so relevant, aber äh, das hilft dann, dann eher den Leuten nochmal noch ähm, zu überlegen, habe ich vielleicht selber irgendwas verändert, habe ich ein neues Plugin installiert und das geht jetzt nicht mehr, äh, na, aber können wir hier ausschließen und sagen einfach, äh, nein, haben wir nicht und hier ja auch, nein, haben wir nicht. So, wie gesagt, ähm, können wir jetzt noch ein bisschen, ein bisschen schicker machen. Ich lasse das jetzt einfach mal so, äh, was dann immer ganz gut ist. Ähm, natürlich noch so ein, ähm, so ein kleines Danke, schon mal vorab. Und was ich jetzt noch drunter setze, äh, wäre so ein ähm, also, Thanks, Oliver. Und dann für Bivi, weil ich das jetzt, ich, wir schicken es jetzt einfach mal ab. Wir gucken mal, was passiert. Könnt ihr vielleicht morgen noch mal reingucken. Ähm, für ihn natürlich der Hinweis, hey, das habe ich jetzt äh, geschrieben, um das zu demonstrieren, wie man es vielleicht machen kann. Und dann müsste ich es vielleicht zumindest ein bisschen schicker machen. Äh, hab ich habe natürlich jetzt vernachlässigt, sträflich. Ich mache einfach mal ganz schnell die Dinger hier fällt Ihr könnt es noch mal durchgehen, das hilft ja also. Erstmal beschreiben, ähm, was ist überhaupt das Problem, was glaube ich, dass das Problem ist. Und dann die Schritte, um dahin zu kommen, ne, damit man das nachvollziehen kann und nachreproduzieren äh, kann. Dann so die ganzen plattform -Infos. Ups, das war zu viel. Ähm, ähm, also Versionsnummern, einfach um, um auszuschließen, dass es vielleicht dann an, an der Versionsnummer hängt. Ne? Das, das sagt ein Entwickler dann schon, was euch vielleicht nicht, aber den Entwicklern schon. Und dann diese ganzen Geschichten: Was ist es denn für ein Gerät? Das ist ein Mobilgerät. Äh, welcher Browser ist das? Das hilft ja äh, auch ungemein beim Einsortieren, weil manchmal tatsächlich einige Sachen nur auf bestimmten Browsern nicht funktionieren. Zum Glück wird äh, ab in vier Tagen zum Beispiel einer, ein Plagegeist der Internet Explorer 11 auch von Microsoft ein bisschen aussortiert nach und nach. Ähm, also welchen Inhaltstyp geht es, wenn wir es nicht eh schon genannt haben. Und dann das Wichtigste eben, diese, äh, diese Fehler möglich, möglicherweise in dieser Fehlerkonsole die man mit F12-Steuerung-Shift-I-Steuerung-Shift-J irgendwie aufrufen kann. So, und das dann eben, diese PHP-Fehler optional. Screenshot, wenn es sich anbietet, wenn, wenn, wenn es keinen Sinn ergibt, dann natürlich nicht. Und dann nochmal noch Hinweisen, nein, ich habe wirklich nichts geändert. Vielleicht nochmal nachdenken. Everybody lies, wir wissen das. So, und dann, dann ist man durch. Dann scrollt man weiter runter. Könnte man noch, man könnte jetzt natürlich noch Dateien dranhängen, was ganz sinnvoll sein kann, wenn man vermutet, dass in einem H5P inhaltstyp irgendwie ein Fehler drin ist, dass man irgendwas falsch erstellt hat. Ähm, sowas könnte man zum Beispiel machen. Links kann man natürlich auch Hinweis, habe ich nur kurz angedeutet. man darf natürlich auch immer gerne Links zu der Seite verschicken, dass man selber nachgucken kann. Das ist so ähnlich, wie das Auto in die Werkstatt bringen. Ähm, ähm, das ist auch erlaubt, dann so Schnickschnack, das könnt ihr weglassen. Manchmal speichert es dann einfach so und was dann passiert, ähm, ich dürfte es jetzt, ich habe ein paar mehr, ich dürfte das jetzt auch schon veröffentlichen, ich veröffentlichen einfach mal, das heißt, ihr seht das jetzt schon, wenn ihr auf, in das Forum geht, von Hafen so, wenn ihr das gemacht habt, ja, ich möchte es wirklich veröffentlichen, dann ähm, seht ihr auch, da ist jetzt der Forum-Post und ähm, jetzt kann die Community das sehen und gucken, hey, ich, ich kenne das schon, ähm, also hier, das ist tatsächlich hier dieser, dieser Trick, also diese browser die sagt eigentlich schon, was Sache ist, wenn ihr das mal probiert, das liegt nämlich einfach daran, ist jetzt hier technisch verklausuliert, aber es liegt daran, dass der Server von der zum äh, nur erlaubt, äh, dass Sachen auf anderen Zoom-Seiten eingebettet werden und nicht auf anderen Seiten. Und von daher funktioniert das halt in meinem, meinem WordPress-System nicht, weil das nicht auf Zoom.de läuft. So, und mit diesen ganzen Infos, also in dem Fall hätte die Browser-Konsole schon gereicht, aber mit den Infos könnt ihr jetzt immer was anfangen und kann euch sagen, okay, geht nicht, weil, äh, probier mal das. Das ist halt ja wirklich zielführender als Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong, bis man dann irgendwann alle Informationen zusammen hat. So, das ist die eine Sache. Ähm... Das kann man halt prima über dieses Forum machen. Das andere, da gehe ich auch nochmal zurück, also nochmal in das Forum. Das ist so der zweite Fall, der manchmal so ähnlich abläuft wie mit der, mit der Autowerkstatt. Also es gibt so ein Forum, das heißt Feature Requests. Da kann man, wenn einem eine Funktion fehlt und äh, man vielleicht auch einen ganzen Inhaltstyp haben möchte, dann kann man da reingehen und ähm, da kann man sagen, hey, ich wünsche mir irgendwie eine neue Funktion, die soll irgendwie das können. Das ist, ist ja klar, hat man ja, braucht man jemanden, der das macht. Und auch da ist es manchmal so, ähm, so, aus meiner Entwicklersicht, verstehe ich komplett, weil man natürlich noch nicht, nicht drin hängt. Man, also die, die breite Masse weiß jetzt nicht, wie sowas funktioniert, dass man was entwickelt. Und ähm, äh, ja, es ist, ist so ähnlich wie ein einem Werkzeug. Also ihr, ihr kommt quasi dahin und sagt, ähm, ich will einen Heckspoiler haben. Und dann Punkt. Dann müsste ich jetzt erstmal fragen, okay, welches Auto hast du denn? Und was für einen Heckspoiler möchtest du denn? Und... Ne, vielleicht sogar, warum möchtest du den Hexpoiler haben? Vielleicht hat es ja einen ganz anderen Grund. Also man muss dann man muss ganz viel Fragearbeit erstmal leisten, was in der Werkstatt geht, wenn man eh da ist, äh, das ist wahrscheinlich kein Problem. Da kann man gleich ein paar Explorer ausprobieren ist aber für so einen Entwickler schwierig. Also nur wenn da steht, ich will X, dann kann er damit X anfangen. Gerade weil ihr meistens ja wahrscheinlich aus der lehr lern kommt. Das heißt, ihr seid LehrerInnen vielleicht oder arbeitet irgendwann in der Hochschule und, und lernt Und für euch ist das ganz normal. Ihr kennt Begriffe wie Behaviorismus und Cognitive Load und was ihr nicht alles kennt. Damit kann ein Entwickler aber häufig nichts anfangen. Das ist so ein bisschen blöd. Von daher muss man die Entwickler so innen so ein bisschen an die Hand nehmen. Und äh, das mache ich jetzt auch mal so, so beispielhaft an so einem, ähm, so einem kleinen feature Request, den wir jetzt einfach stellen. Also, also, man wird ist genau das gleiche ähm, Ding, man müsste erstmal wieder einen aussagekräftigen Titel vergeben. Und ähm, ah, hab ich, den habe ich auch nicht vorbereitet. Dann nennen wir es einfach mal Distractors. Wir waren gerade bei, bei Mark the Word. Ich sage, sag, was ich dann meine. Distractors vor Mark. Ah, ist Drag the Words. Oh, ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Ist Drag the Words. Ich hoffe. <lacht> Äh, korrigiere ich gleich. Man kann auch nachträglich posten noch Das ist natürlich Drag the Words, nicht Mark the Words. Äh, Distraktoren für Drag the Words. Was meine ich damit? Gehe ich nochmal kurz zurück. Äh, wenn wir uns das hier angucken und auch nochmal groß machen, äh, dann seht ihr hier, es gibt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lücken und es gibt hier sechs Begriffe. Ähm, ist vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, hier noch weitere Begriffe dran zu hängen, die einfach... Ähm, ja, die Leute vielleicht ein, auf eine falsche Fährte führen sollen. Also häufig nimmt man dann so phonetisch ähnliche Sachen oder semantisch, syntaktisch ähnliche Begriffe und haut die da rein. Geht hier aber nicht. Wäre aber schön, wenn ähm, wenn das möglich wäre, in the Words. Ähm, so, von daher können wir mal so ein Feature-Request stellen, dass, dass das vielleicht möglich wird. So, und äh, Quatsch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zurück zu meinem Beitrag. Den kann ich jetzt auch groß machen. Dann seht ihr mehr. Äh, so, wie würde ich da wahrscheinlich anfangen? Ähm, ich kopiere es einfach mal rein, was ich vorbereitet habe. Erstens, so, äh, erstens so eine kleine Anrede. Auch nur bewusst, um zu sagen, hey, ähm, hier habe ich Track-of-the-Walls geschrieben, hier ist alles perfekt. Ähm, das ist eben nicht so, Halle, hallo, liebe Firma Jubel, ihr sollt das bitte machen, sondern es ist tatsächlich eine Frage, die ich jetzt erstmal an die ganze Weltrichter im Prinzip, an alle, die irgendwie HFP nutzen Und auch mit dem, mit dem Hinweis, hey, lasst uns das nochmal diskutieren. Ne? Vielleicht habe ich mir auch über was überlegt und ihr sagt mir gleich, nee, das stimmt gar nicht. So, und dann das Zweite, was immer ganz gut ist, jetzt den, ähm, den EntwicklerInnen klarzumachen, worum es euch eigentlich geht. Wie gesagt, die haben jetzt nicht unbedingt einen Didaktik-Hintergrund, die wissen wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, aber vielleicht muss man denen erstmal so ein bisschen klar machen, okay, ähm, Warum ist denn diese Funktion jetzt aus didaktischer Sicht eigentlich relevant? Ne? Was, was macht die denn gut? Das hilft dann nämlich schon mal. Sonst sitzen die da auch da, ja, du willst die Funktion, also willst du einen Hexboiler? Ja. Warum? Nee, hab, hab ich keine Lust drauf auf einen Hexboiler. Es oh. ähm, also hilft einfach, den klarzumachen, machen, warum man das braucht. Und auch da ähm, habe ich ein bisschen was dazu geschrieben. Also so erstmal, äh, was ist denn das? Ich habe nachgeschaut. Ähm, ähm, Achso, jetzt habe ich natürlich nicht. Ähm, äh, Multiple-Choice-Questions ähm, sind das ja letztlich. Und, ähm, also, eigentlich ist, ist ja ein, äh, ist eine Multiple-Choice-Aufgabe, wo die Sachen nicht zum Auswählen einfach da sind, man zieht die drauf, es ist letztlich genau das Gleiche. Und ähm, noch mal kurz beschrieben, was die Distraktoren sind und dass die eben, also wozu die da sein können, ne? dass man, ähm, äh, also wozu die, dass die da sind, so, und auch gleich das Zweite noch, so. Machen wir ein bisschen länger. Äh, jetzt eben so vielleicht auch nochmal zum Unterschied. Also es gibt ja schon sowas wie Fill in the Blanks. Das ist ja auch drin. Also bei Fill in the Blanks aus didaktischer Sicht äh, ist es ja so, dass man wirklich Sachen äh, erinnern muss und aktiv damit reproduzieren muss. Ich hoffe, das stimmt jetzt didaktisch gesehen, die Formulierung. Also muss es äh, aktiv wieder in Erinnerung rufen, während man äh, bei dem Drag the Words äh, die Sachen nur erkennen muss. Also man sieht die Begriffe und dann fällt es einem viel leichter, die zuzusortieren. Das vielleicht, vielleicht braucht man eben was dazwischen, dass man sagt, ähm, man muss zwar nur erkennen, aber es gibt jetzt mehr zu erkennen. Das heißt, ich mache die Auswahl ein bisschen größer. So, also ist das, was man machen könnte. hat man jetzt im Prinzip so diesen, den Hintergrund beschrieben, warum, warum braucht man das? Man sieht, man sieht da irgendwie zwei Sätze jeweils, ist echt nicht lang. So, und dann ist eben äh, eine gute Sache, also jetzt kennt man den Hintergrund. Was ist jetzt das Ziel? Worum soll es gehen? Da gibt es für die, Techniker, für EntwicklerInnen so ein äh, ganz schönes Schema. Ähm, ich ich mache erst mal, ich mache erst mal hin. Also ich habe es einmal so, so musterartig, das muss jetzt nicht immer, immer genauso sein, aber es hilft, wenn man sagt, ähm, als, hier in dem Fall als ein Autor, als ein Author, also wer bin ich denn, in welcher Rolle bin ich denn gerade? kann ja auch sein, dass ich ein Lernender bin oder irgendwas will. Es kann ja auch sein, dass ich vielleicht ein Admin bin bei H5P in dem Fall. Kann auch was ganz anderes sein. Vielleicht bin ich, ähm, weiß ich nicht, was gibt es denn? Schulmagistrat? Gibt es sowas? Ähm, und, und irgendwas, also in welcher Rolle bin ich denn gerade? Und so als Autor möchte ich eben möglichst äh, die Möglichkeit haben, ähm, dass diese Dragables an der Seite rechts, dass es dann nicht nur die richtigen Antworten sind, sondern eben auch Distraktoren, eben falsche Antworten, die man trotzdem in die Lücken ziehen soll. Und dann, dann werden es eben mehr. So, und da habe ich gesagt, also als Rolle möchte ich was, jetzt noch das, was hinten dran steht, warum will ich das denn? Ähm, naja, um die so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Die lernen dann. Das hat man. Also das, das ist das Ziel. Aber ich würde jetzt nicht schreiben, ähm, könnte man auch machen, wenn man sehr genau weiß, wie das funktionieren soll. Ich könnte auch schreiben, ähm, ich will hier einen Knopf und mit dem Knopf, wenn ich da drauf drücke, soll das passieren und dann geht hier ein Fenster auf und dann gebe ich da was ein und dann geht irgendwann geht das Fenster wieder zu. Irgendwie sowas. Könnte man auch machen. Ähm, ist aber vielleicht nicht unbedingt die beste Form. Es gibt ja Leute aus dem, kommen die nächsten dann irgendwann ins Spiel, so UX-Designer, die überlegen sich, wie ist denn ähm, irgendwas sinnvoll? Bin ich auch nicht, habe ich auch kein Talent für ähm, deshalb ist es erstmal so abstrakt zu schreiben. was ist überhaupt das Ziel danach kann man sich überlegen, was ist denn der beste Weg, um, um dahin zu kommen. Von daher, wenn man so einen Wunsch hat, nicht gleich Details, hier ein Knopf, da ein Knopf, vielleicht ist ein Knopf gar nicht das beste Mittel dafür. So, dann habe ich das Ziel klar gemacht. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben geschrieben, worum geht es eigentlich, was ist der Hintergrund, warum ist das didaktisch sinnvoll, dann so, was ich mir vorstelle. Und... Ähm, Jetzt kann, könnt ihr euch und ich, ich kann mir auch immer viel vorstellen, was für mich jetzt gut wäre, in meiner speziellen Situation. Ich brauche natürlich genau das, ähm, das ist immer so ein schwaler Grad bei H5P, zu sagen, ich will jetzt noch eine neue Funktion haben, die muss in den Inhaltstyp rein, weil ich das jetzt genau brauche ähm, und den Inhaltstyp komplett viel zu komplex, machen mit viel zu vielen Einstellmöglichkeiten. Habt ihr vielleicht schon bei manchen gesehen, die sind sehr voll und man kann sehr viel einstellen und braucht das vielleicht nur in, in so Einzelfällen. Dann ist da vielleicht schon jemand sehr großzügig gewesen, hat so eine Funktion eingebaut, obwohl die jetzt einem Prozent der Leute irgendwie hilft. Also von daher ähm, ist es noch nochmal wichtig, klar zu machen nicht nur so, warum ist das grundsätzlich sinnvoll und äh, was ist denn jetzt das Ziel, sondern welche Bedeutung hat das grundsätzlich für alle? Ist das generalisierbar? Äh, warum ist diese Funktion jetzt wichtig, die da reinkommt? Und äh, also wie vielen Leuten nutzt das? Also mehr Leute, was potenziell davon haben. Ähm, desto wahrscheinlicher ist es das halt, dass jemand diese Funktion aufgreifend umsetzt und dass sie auch in den Quelltext reinkommt, in den Hauptquelltext. Und dann würde ich einfach vielleicht nochmal sowas dazu fügen, wo ich nochmal beschreibe, dass das eben, also diese diese ähm, Drag the Words natürlich querbeet über alle möglichen nutzbar nutzt, weil es so generell ist. Also ich kann das in Sprachen nutzen, ich kann aber auch mathematische Symbole. Wenn ihr mit Tag arbeitet, kommt bestimmt noch, also ich kann da Plus, Minus mal geteilt oder sowas reinschreiben, ähm, äh, gibt bestimmt bei ganz anderen Fächer. Ne? Ich kann, kann das auch in der Physik benutzen. Also das ist halt sehr allgemein verwendbar. Und von daher wäre es wirklich ein, ein großer Nutzen, wenn das da in diesen Herzype reinkommt. Da haben wir es auch klar gemacht. So Und dann nochmal vielleicht zum Abschluss, dann äh, machen diesen Hinweis, liebe Community, ne? ähm, schenkt mir gerne eure Gedanken. Und vielleicht können wir ja irgendwie einen Entwickler davon überzeugen, das zu machen. So, und dann auch, na, ist nicht verboten, vergesse ich manchmal auch, so mal so meinen Namen drunter zu setzen. So, zack. Und für Bibi nochmal der Hinweis, dass das jetzt so für Demo-Zwecke geschrieben wurde und dass es tatsächlich genau dafür auch schon die Lösung gibt. Es gibt schon den Quelltext, um Distraktoren erstellen zu können in Drag the Words. Ja, muss halt nur noch gereviewt werden, damit es in offiziell Quelltext reinkommt. So, aber dann das gleiche, wir scrollen wieder runter. Wir könnten jetzt wieder noch haufenweise weil wenn Sachen mit was Skizzen haben, könnten wir die vielleicht dranhängen irgendwie sowas, damit es ein bisschen deutlicher wird. Also zeige ich nochmal, vielleicht dauert euch vielleicht nicht. Also hier ist eben die Möglichkeit, äh, hat man Anhänge dran zu fügen, wenn man schon eine Skizze hat oder sagt, äh, es gibt vielleicht in irgendeinem anderen Programm was ähnliches und ich möchte auch was in die Richtung, damit man sich besser ein Bild davon machen kann. Ist natürlich nicht verboten, davon nochmal ein Bild mit dran zu hängen. Das kann man. Kann man jetzt tatsächlich auch machen. So genau. Und dann einfach speichern, Vorschau lassen, weg. Ich darf es mir auch selber gleich veröffentlichen, sonst dauert das immer automatisch irgendwie sechs, sieben Stunden, bis das rauskommt. Und dann ist das da. So, jetzt haben wir diesen Feature-Request auch schon geschrieben. Also mit, mit diesen Sachen, äh, also erstmal einen Hintergrund beschreiben, didaktisch, warum ist das sinnvoll, dann was ist denn das Ziel des Ganzen und dann nochmal beschreiben, warum ist das jetzt besonders wertvoll, ähm, also warum ist das für viele nützlich, dann hat man einfach einen ganz guten Feature-Request geschrieben. Und wenn es jetzt um einen ganzen Inhaltstyp ginge, dann muss man sich das vorstellen, man kann einen großen Inhaltstyp, da sind ja ganz viele kleine Sachen drin, das würde man zusammenbrechen und macht dann so ganz viele kleine Pakete und die man nebeneinander setzen möchte. Also ihr merkt schon, da ist ein bisschen Aufwand dahinter, aber wenn man das gemacht hat, dann ist einem Entwickler auch ziemlich klar, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und dann geht es natürlich auch letztlich viel schneller. Also erstens ist die Wahrscheinlichkeit größer, ähm, ja, dass jemand das aufgreift, und es geht dann, wenn gleich klar ist, worum es geht, und man nicht ständig nachfragen muss, dann geht es wahrscheinlich auch schneller. So, ich hoffe, ähm, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen. Also ihr werdet vielleicht auch mal über Fehler gestolpert sein. In H5P sind Quasi ganz normal, lassen sich nicht immer vermeiden. Wir haben gesehen, manchmal ist es gar, liegt es gar nicht an H5P, da war das eine fremde Servereinstellung. Natürlich sind es auch manchmal H5P-Fehler, aber äh, jetzt wisst ihr, wie ihr die gut melden könnt. Und wenn ihr eine gute Idee habt oder äh, Kritik habt und sagt, diese Funktion fehlt aber noch oder die ist nicht schön, das müsste mal geändert werden, ne, und dann nach diesem Schema Hintergrund und was ist das Ziel und warum ist das für viele Leute wichtig, äh, kriegt ihr auch einen ganz guten Feature-Request hin. So Und... Ähm, Nächste Woche geht es weiter mit Episode Nummer 4 und ich hoffe, bis dahin sehe ich vielleicht den einen oder anderen Fehlerbericht oder Feature-Request von euch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.